Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare 3. Wir sind direkt wieder da, wo wir aufgehört haben. Und gucken uns den Arsch von Price an. Anscheinend bin ich schuld. Ich nehme Schalldämpfer mit. Ich meine, es ist... Entschuldigung, wenn wir schleichen und die stehen hinter uns, dann ist das mega unsicher. Ja, Price ist gerade ziemlich angepisst von mir und vertraut mir nicht wirklich. Ja, ihn kann ich töten, wenn ich schieße. Dich auch. Ich klebe an deinem Arschpreis. Okay, das klingt ehrlich gesagt nach einem ziemlich guten Plan. Ich, meine, ich habe Schalldämpfer drauf, ich könnte die einfach töten. Es wird nicht so auffallen, vielleicht, wenn da drei weg sind. So, Entschuldigung, nicht bewegen, ja. Alles gut und weiter geht's. Da darf ich jetzt. Das wäre so eine schöne House of Walks-Version gewesen, schön mit dem Messer in den Fuß rein. Man merkt schon, ich bin ein horrorfilm Allgemein Horror, ich spiele auch kein Horrorspiel eigentlich. Ja, bitte. Okay, nicht schlecht. M muss ich... taste Nachts echt. Ah, das sind Gefangene. Okay, ich darf die nicht töten. Oh, ich sollte dich vielleicht nicht töten. Vorne die Nüsse. das interessant wie leicht sich Nachtsichtgeräte ausschalten lassen. Klar das die Flare ist einfach eine, Licht, eine Lichtquelle. Ich bin ehrlich, ich habe ich weiß nicht genau wie Nachtsicht funktioniert so. Soll ich vielleicht mal nachgucken wie so ein Nachtsichtgerät funktioniert. Ich bin dann mehr ein wenig überfragt. Thermisch weiß ich, das macht ja auch Sinn. Auch wenn das sehr interessant ist, dass man das so auf die Distanz noch bemessen kann. Sauber einmal durchgeredet. Entschuldigung. Vielleicht gab es einen Achievement, wenn ich den nicht getötet hätte. Gab es mal irgendwie einen Achievement, wenn ich jemanden rette? Das war optional. Weiß ich sogar noch. War echt schwer, aber ich habe einfach drauf geschossen, weil der wurde gerade von hinten erwürgt und ich habe den erschossen und ihn gerettet und es gab einen Erfolg. Ich glaube, das war im zweiten oder dritten Teil, das war, als die Achievements noch neu waren irgendwie. Ich weiß zum Beispiel, das erste Assassin's Creed hatte gar keine Achievements, das zweite hatte ich dafür bombardiert damit. Also Erfolg, wenn ich Achievements. sieht da wirklich so aus und es wird wahrscheinlich auch rutschig sein ah, hier hoch ich gehe mal voraus ne ach so Ich dachte mir schon, die Wand ist sehr verdächtig, aber ich wollte eigentlich hier hinten weiter, aber anscheinend juckt das Preis nicht. Richtige Action auf jeden Fall. Dann kann man mit einem Spider-Man, Spider-Man. Ich blende das extra nicht ein, ich weiß nicht wie viel äh, da gecopyrighted ist. Okay. Nicht gut, nicht gut. Autsch. Waffe, los. Ey, ich will nicht, dass du verbrennst, schau Ich rush jetzt einfach hier raus. <lacht> Hallo. Das ist dann der Vorteil hier: es ist relativ linear und sobald ich Gegner kriege, weiß ich, ich kann nicht so falsch sein. Weil die programmieren nicht 20 Gegner an Orten hin, wo ich nicht sein muss. Tot, ja. Genau, wenn ich sie schon finde, nehme ich sie auch mit. Ist ja leer, ne? Ich nehme doch lieber eine andere Waffe mit. Ah, ich bleibe mal bei der Ecke. Ups. dachte mir noch irgendwie, habe ich da zu viel Schüsse abbekommen dafür. Aber hey, oh nein, ich ab hier nochmal alles. Na gut, es ist ja eigentlich nicht so weit. Hey, hallo, ich habe R3 gedruckt. Die halt trotzdem besser hier. Okay, die hat eine schnellere Rate, eindeutig. Seht ihr, sogar Platten kann man reinschießen. Ich finde das geil. Okay, nein, die AK ist eigentlich ganz okay. Okay. Okay, jetzt, jetzt stress ich zu sehr. Jetzt probiere ich zu sehr, alles zu rushen hier. Du hast keine PPM dabei, du. haben denen die Waffen gewechselt. Seht ihr sowas meine ich? Kleine Hinweise, ich bin jetzt dreimal bei denen gestorben, also kriegen die andere Waffen. Da hinten stehen stand auch mal einer, der steht jetzt nicht mehr hier. Ich habe das am Anfang gesagt, ich habe es letztes Mal schon gesagt in einem anderen Spiel. Dieses äh, automatische Schwierigkeitsanpassung. Ich habe es auch noch auf Price geschossen. Können die nicht knallrot sein, bitte? Was habt ihr für Waffen? Du bist noch eine P90, danke. Seht ihr? Und der ist jetzt weg. Der eine, der mir da immer entgegengekommen ist, ist jetzt einfach weg. Wahrscheinlich kann ich Price zu mich selbst laufen lassen. Ah ne, guck mal, da ist er ja wieder. Da kommen auch noch gleich zwei. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Perfekt. Die kommen gerade rechtzeitig. Darf ich? Hast du gemacht? Ouch. Ich probiere das nochmal. Ich will nämlich selber sprengen, wenn das noch geht jetzt. Jawohl. Das macht keinen Unterschied. Okay. Geht aus. Es macht wirklich keinen Unterschied, Price. Und ich hab's gedrückt. Ah, Ne Leuchte. Leuchte mehr nicht. Ich muss zugeben, Easy Mode, es ist zwar einfacher, aber ich genieße die Story dafür ein bisschen mehr, weil ich mich nicht aufrege, dass ich auf die Schnauze kriege. Also es gibt Momente, wo ich denke, yo fuck, aber selten. Ich bin eigentlich recht happy mit diesem Modus. habe ich ihm nicht schnell genug geholfen, dem Preis. Wahrscheinlich sollte ich mehr bei ihm ble bleiben. Siehst du, er braucht mich eben doch Ich konnte kein C4 zünden nur mal so nebenbei. Ja, ja, passt schon. Ach, die Reserve. Ich habs. Ja. Ich hab jetzt gesagt, äh, nope. Wurde vorhin verschossen. Haben <lacht> so ein Loch drin, das wäre richtig kacke gewesen jetzt. Makarov hat Worschevskys Tochter nach oh. Berlin verfolgt. Wenn Sie das Mädchen finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er die Nuklearkodes preisgibt. Kennen wir Ihren genauen Standort? Trianguliere jetzt! Die Handyüberwachung hat gerade einen Anruf von ihr empfangen. Verbindung steht in 3, 2, 1... Alena Waschewski? American Special Forces. Sprechen Sie Deutsch? Ja, meine Wachen sind tot. Sie kommen mich holen. Ganz ruhig. Wir sind unterwegs. Wo sind Sie genau? Suite Wandschrank. Welche Seite? Keine Ahnung. Auf dem Gebäude gegenüber ist ein großes Schild Reisdorf zu sehen. Beeilen Sie sich. Okay. Legen Sie das Telefon weg und keinen Mucks. Wir kommen. Alena lebt noch. Waffen im Anschlag und bloß nicht feuern. Ich weiß nicht, ob ich am Telefon jedem einfach so trauen würde, ehrlich gesagt. Aber in dieser Situation wahrscheinlich, ja. Aber ich, meine, ich stelle vor, ich ruft jemand an, so, ja, Terroristen suchen dich, die haben dich geortet, aus welchem Grund auch immer, irgendwo im Ausland. Und dann ruft hier plötzlich eine Nummer und sagt, ja, wir sind das amerikanische Militär. Gib uns deinen Standort. Es ist ein bisschen kritisch, aber ich verstehe. Die, dass man in diesem Moment sagt, ja bitte rettet mich und ich fände es kritisch, ich persönlich fände es kritisch, wenn ich so gerettet werden würde. Okay, natürlich werden wir gerade zufällig hier erwartet. Von irgendwelchen Typen, die sich hinter Kisten verstecken. Doch, genau die Map kenne ich. Doch. Ich wusste doch, ich kenne doch. Ja, die Map kenne ich. 100 habe ich das zweite Waffe. Nehme ich hier über die mit. Keiner, was da auf mich geschossen hat. Ich bin direkt hinter dir, aber okay. Okay, verständlich, dass wir da nicht direkt schon einen Speicherpunkt kriegen. Ich hoffe, der hat auch die gute Waffe. Jawohl. Ich habe nichts gegen das Zielfernrohr per se. Ich finde einfach eine Pistole mit einem Zielfernrohr nutzlos. Das ist Sandman gewesen. Danke, dass du einfach da rausspringst, wo die ganzen Feinde waren. Und dann bitte nicht wunder, wenn ich schieße. Was macht Sandman eigentlich? Egal, wir haben einen Speicherpunkt. Lästig. Jetzt gehen wir zu denen, und oh, die sind weg, danke. Ah, irgendwie war da noch was. Wir kommen vorwärts. das meiner mal wieder okay wir sind bei diesem schild hallo sie müsste da unten sein einmal atmen. Los. Okay, das sieht jetzt ein bisschen platt aus, das muss ich zugeben. Das Metallgitter ist ein bisschen platt gekommen. Kann ich da noch Moon haben, bitte? jetzt mal ein bisschen vor ihm ach so die geben eine linie ab da machen wir das so alles klar einmal da Estou bem visto, Fuck. Haben wir Fallschirme? Nein, wir können uns absetzen. Äh, ich nehme die leere Sniper nicht mit, ich ersetze die wieder. Die hat noch ein paar Schuss drin gehabt und äh, unten bringt die mir nichts. Zum Glück lernt man hier nicht, wie man sich richtig abseilt. Wir haben das gelernt und das ist eine Katastrophe, ich könnte es nicht wirklich... Dich. Nein! Böse! Was soll ich fertig machen? Achso, danke. Ich nehme einfach die RPG mal mit. Ich würde eh eine bekommen, wenn es nochmal was nötig wäre. Aber... Büh. Muss ich sie nicht extra suchen? Okay. Sind das eigentlich jetzt deutsche Soldaten? Oder? Es tut mir leid, ich bin gerade mega konzentriert. Ich probiere möglichst was zu sagen, aber momentan bin ich ein bisschen angespannt hier drin. Ich mache nach dieser Folge mal eine kurze Pause. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch fertig spiele. Ich bin da so ein bisschen durch mit dem. Bin jetzt fünf Stunden ein Stück dran. Wir haben noch drei Kapitel vor uns. Also, wir sind sicher noch eine Stunde dran eigentlich. Also, noch etwa zwei Folgen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Ja, ich würde nachher eigentlich noch ein bisschen was zocken gehen mit Kumpeln. Yu-Gi-Oh! Aber naja, mal schauen. Okay, ich gebe auf. Sorry. Äh, ich kriege das gar nicht in die Speicherung beende. Ähm, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen trotzdem. Nächste Folge geht es dann ernster weiter. Ich mache jetzt eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.